Mein Name ist Andrea Breinbach. Ich arbeite im Fachbereich 3 Gesellschaftswissenschaften und am ähm, Institut für Soziologie und lehre hauptsächlich Statistik. Ja, und ähm, ich habe dort ein äh, E-Learning-Projekt, das vom E-Learning-Förderfonds gefördert wird, ähm, Flip Classroom äh, für meinen Statistikkurs. Mhm. Also der Mehrwert ist einfach, äh, mir ging es darum, dass die äh, Studentenschaft ist sehr, sehr heterogen ist. Wir haben meistens äh, sehr viele Studenten, die Angst vor Mathematik haben, eben Statistik. Und die Idee war es, irgendwie ein neues Lehrkonzept zu schaffen, das ähm, ja, andere Anreize schafft oder das Ganze irgendwie ja, die Heterogenität so ein bisschen abfangen kann. Und ähm, da dachte ich, dass Flip Classroom vielleicht so eine Möglichkeit darstellt. Und deswegen habe ich dann mit diesem Projekt begonnen. Ich habe das jetzt im dritten Semester laufen und ich muss sagen, also die Ergebnisse sind, glaube ich, relativ gut. Ähm, ich ich bin schon der Meinung, dass man die Heterogenität damit abfangen kann ähm, und dass die Studierenden auch besser damit lernen als vorher im Kurs. Allerdings denke ich auch, dass das Ganze irgendwie natürlich auch begrenzt ist. Also ich denke nicht, dass äh, jeder Student gleich gut jetzt zum Beispiel wie mit meinen Lehrvideos lernt. Äh, ich glaube auch nicht, dass man zum Beispiel nur noch mit MOOCs arbeiten könnte. Also ich habe ähm, ja ein Blended Learning Szenario, das heißt, wir haben Videos und gehen dann in die Präsenzphase. Das wie gesagt, läuft ganz gut, aber ich glaube eben, dass es nicht für jeden Studenten ist und äh, dass man ähm, einfach individuelle Kurse anbieten sollte, aber auch äh, sowas natürlich fördern sollte, weil es meiner Meinung nach gut läuft. Ja, also ich habe eine Fragebogen-Evaluation gehabt in den letzten beiden Semestern. Das lief ganz gut, einen eigenen Fragebogen und jetzt war ich dabei, unter anderem für mein Habilitationsprojekt Studenten qualitativ zu befragen und werte die gerade aus. Und denen gefällt das alle. Also die finden alle irgendwie das Konzept ganz, ganz gut. Die arbeiten auch gerne mit den Videos, aber die sagen zum Beispiel auch, sie sind alle irgendwie visuelle Lerner. Deswegen denke ich, dass es da auch so eine Begrenzung gibt, wenn man zum Beispiel eben nicht, vielleicht nicht visueller lernt. Ist. Also dann kann man vielleicht mit dem Format einfach nicht so gut arbeiten. Also das denke ich. Für Mein Projekt generell, ich weiß nicht, ich wünsche mir einfach für die Zukunft eher, dass es mehr solche Projekte gibt, weil ich denke, dass es ein gutes Konzept ist, vor allem für Großveranstaltungen. Also für kleine Seminare wird das nicht so gut geeignet, sondern für große Veranstaltungen, denke ich, da könnte man auch in anderen Bereichen relativ viel machen. Und deswegen würde ich mir eigentlich eher wünschen, dass andere mehr auch mit diesem Konzept arbeiten.